Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam, oder Rettungsteam DX. Nicht Erkundungsteam, Retterteam. Ähm, ihr fragt euch vielleicht, wieso ich hier Many starte, aber es gibt es jetzt schon wieder. Quake Billiger, okay. Äh, das ist, weil ich gerade ein random Event getriggert habe, als ich ins Dorf bin. Und zwar dieses so da, das steht random rum. Und das will jetzt einen Apfel oder so haben. Neben... <lacht> Und der frisst es jetzt und gibt mir dafür eine Belohnung. Ist voll lieb. Manfaxer sagt: Du gut, sein zu Manfaxer. Manfaxer wollen danken. Mampfgürtel. Manfaxer, jetzt gehen. Und der kann random immer wieder auslösen. Ich wollte nur auf Video haben, wenn ich den schon sehe. Und der läuft einfach links raus, wenn ich nicht schnell genug bin, ist fertig. Erhöht den Angriff und Spezialangriff seines Trägers. Sein Magen leert sich jedoch schneller. Das ist nicht so gut, deswegen würde ich den einfach auch wieder verkaufen. Ja, ich habe eine Runde gemacht. Habe kurz Geld abgehoben. Und bin jetzt gerade noch am Inventar ausräumen, ob ich wollte, dass man Fox so unbedingt auf Kamera hat. Wir holen noch mehr Items ab kurz, weil ich habe noch viel zu viel, was ich nicht will. Die ganzen Zweige will ich nicht. So, alles mitnehmen. Dann die Linkbox brauche ich nicht. Und das war es dann. 17 Tickets. Ach du Scheiße. Also 33 insgesamt. So, das gibt noch mal ein bisschen Cash drauf. Ich habe A gedrückt. Okay, meine A-Taste funktioniert nicht. Oder das ist nicht schnell genug. Oder ich drücke einfach zu schnell und habe die Hoffnung, es reagiert genug. So, haben wir das geklärt. Knuddeluft, du dumme Kuh. Ja, die Knuddelhof mag ich nicht mehr. Die sagt ihm so, ja, ich hab dir gar nicht vertraut, aber jetzt sind wir ja wieder Freunde, weil wir alle Freunde sind. Woo. Nein, fick dich, du hast mir nicht vertraut. Leck mich. Du kriegst noch genau mein Geld von mir. Ah, ich wollte einzahlen. Was hat Snoopul denn? Snoopul schaut zu. So das ist ein schlimmes Erdbeben von Sarfzger. Ja. Ach so. Das hat nur Angst. Tja, das wär's dann. Dann müssen wir nochmal ein, zwei Missionstage machen. Ja, ich wollte halt eigentlich meinen Fax nur kurz zeigen, aber jetzt müssen wir halt. Ah ja, äh, wie ihr seht hier die ganzen. Alle, die so ein Logo hinten dran haben, sind beim Retter-Team. Ich habe auf dieser Mission, wo ich gerade gestern war. Auf der ich gerade gestern war. Y alles sortieren. Webitis Tanza, Pupita, Nocchan und europe bekommen und vorhin Aria noch, das glaube ich habe ich sogar noch auf Video. Ja, oder ich habe es zwischendurch gemacht, aber auf jeden Fall, wir haben wieder ganz viel bekommen. Nocchan und Kikli habe ich jetzt beide. Ist schon ganz geil. So, wir gehen in die seltsame höhle kurz, weil da gibt es auch mehr Cash. Doch, das ist richtig. Die haben beide Item, das ist gut. Aber ich sollte noch Items mitnehmen. Nicht, dass wieder dasselbe passiert wie letztes Mal. Ich nehme drei Perfekte mit für mich. Und drei, falls ich wen finde. Drei davon. Und vier jeweils davon. und Fliehob Und Einladung. Doch, Einladung. Und so. Das sollte ich mir auch mitnehmen. Los geht's. Und wir haben Wumpel dabei. Wo muss Wumpel denn hin? Ah, nur E3. Okay, das geht. Wir sind als f mission Die sind nicht so gut. Also für uns voll easy, weil wir können sie schnell machen. Äh, ja, ich nehme dich mal mit, aber ich brauche dich nicht. Du kannst nachher nach Hause gehen. Ja, genau. Gib ihm ein Critical und das vierfach. Nice. <lacht> Wieso nicht? Ach du Scheiße. <lacht> Klar. Ja, Eisenschweif ist halt effektiv gegen Fee, ne? Ah, ja, ist schon gut. Super brauche ich, glaube ich, sogar noch. Und hier könnte ich wirklich jeder für sich machen, wieder und die einfach rum rumlaufen lassen. Aber wie ihr seht, die sind vom Level her recht weit. Ich glaube, wir können die Taktik wirklich auf jeder für sich stellen. Und die einfach laufen lassen. Der Vorteil ist halt auch, wir kriegen die Items schneller zusammen. Und äh, die Dungeon-Erkundung geht auch schneller. Weil halt jeder irgendwo hinläuft und dann die Items mitnimmt und irgendwann findet dann die Treppe noch einer von den dreien. Das ist eigentlich nur von Vorteil. Das ist eigentlich auch eine schöne Musik hier. Allgemein, Mystery Dungeon hat so schöne Musik drin. Mirapla brauche ich auch nicht mehr. Gib mir doch kann die ich brauchen kann. Ich glaube, die Ansicht gibt sogar hier drin. Ah, ich habe das Lehrer so ein bisschen geändert. Ich glaube, in den Einstellungen war das. Ah, also, ähm. Ja, ja. nee gibt es nicht mehr. Im Alten war das in der Einstellung drin, dass man sehen kann, wer sich. Äh, im Dungeon befindet, den man brauchen kann. Also dann, weil das Problem ist, bestimmte Pokémon gibt es ja erst ab einer bestimmten Ebene. Und dann konnte man sehen, auf dieser Ebene ist das und das, und auf der Ebene dann nicht mehr, und so konnte man ziemlich gut wissen, wo man für bestimmte Pokémon farmen musste. Ich glaube, hier ist es ein bisschen anders sowieso. Ich weiß nicht, ob Pokémon, die auf der ersten Ebene spawnen, plötzlich ab der fünften nicht mehr spawnen, jetzt hier zum Beispiel. Ich will noch in Jurob kommen. Okay. Ich habe eben nur ein Jurob. Ich ab vorhin eins freigelassen für Wippetis. Deswegen habe ich Vipitis überhaupt bekommen, weil ich hätte zwei Europes bei gehabt, die beide nicht, äh, die ich beide bräuchte. Und dann habe ich gedacht, jo, Yugong kriege ich vielleicht anders noch, deswegen schmeiße ich das raus für Vipitis. Ah ey, vielleicht kriege ich das heute sogar fertig. Ich habe jetzt etwa drei Stunden Zeit, um aufzunehmen. Seltsamhülle, jawoll. E5 doch schon, äh U5, wie weit müssen wir denn überhaupt? Sieben. 5, 6 und 7 haben alle noch Mission. Alles klar, bis zum 7 und ab 7 können wir dann raus. Danach kommen wir zu einem Boss. Irgendwann dann mal, ich weiß nicht, ob es ab morgen ist oder ab übermorgen dann. Also in-game, nicht für euch. Das kann ich ja nicht beurteilen jetzt, ich weiß nicht, wie lange das geht. Äh, aber ich glaube, wir kommen bald dazu, dass wir dann zum Boss dürfen. Und nachdem kommen wir dann ziemlich zum Endboss schon. Ich hoffe Greg auch schafft dass das Item da unten mitzunehmen. Ja, weil er läuft in die richtige Richtung. Tja, so, danke schön. Ja. Er wird jetzt schwach sind, wenn ich nach da unten auch zwei Onyx auf der Stage. Onyx sieht so lustig aus auf diesen Stages. Und dasselbe ist dann, wenn wir zum Beispiel Arctos, Zaptus und Lava das dabei haben, was ich auf jeden Fall machen werde. <lacht> das sieht so geil aus. Einfach so drei riesen Vögel und die haben alle keinen Platz. Weil das Problem ist, dass der Dungeon halt 1 auf 1 ist und wenn du dann mit einem 3 auf 3 viel kommst, naja, ah, sorry, äh, dann geht's es richtig ab. Jawohl, habe ich schon, aber ist okay, komm mit. <lacht> ich krieg nur Viecher, die ich schon habe. Kann das sein, dass der Dungeon nicht mehr viel drin hat? Achso, ohne halt. Oh Mann. Ja. Okay, ich habe gerade geguckt, wegen der Lautstärke, wie, was ich das genau aufnehme. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das Headset auf nimmt es was anderes auf. Dabei habe ich immer dieselben Einstellungen. Sehr komisch, das Teil. Ich habe Waumpel gefunden. Ich glaube, das war das letzte. U7 ist, glaube ich, die letzte, ja. Ja, dann können wir jetzt rausgehen. So. Ja. Und ich brauche alle Viecher, die ich gefunden habe, nicht. Cool. Kehrtwende wäre cool, aber halt hier nicht so gut. Okay, ich krieg doch immer 400. Also, es ist nicht schlecht. 400 Poké-Dollar. Also ich hab den auf genannt. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Ich glaube, im alten hießen die wirklich Pokedoller. Hier heißen sie ja halt nur noch Geld. Als habe ich doch Mira. Mann, Mira, vielleicht braucht dich nicht. Entschuldigung. Okay, dann schmeiß ich dich halt nachher wieder raus. Vielleicht schmeiß ich das andere raus statt dich. Hm. Mache ich nicht jetzt, mache ich dann später. So, wir kriegen ganz viel Geld und EP und Mirapla. Okay. Cool, Schützerbandana ist wirklich cool, das brauche ich noch. Ich kann Gaggerbo ein bisschen Death haben. der Rest wird einfach irgendwann verkauft wieder. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt mehr zwischen den Folgen. Das heißt, ich schmeiße wieder alles ins Invi und dann gehe ich raus. Ich habe heute am Anfang halt einfach wirklich nur gezeigt, wegen dem so Das war eigentlich nicht der Plan, dass ich euch alles zeige jetzt. Ah, jetzt! Oh je, noch ein Erdbeben. Oh je. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Ah, hier, die Map, die wollte ich haben und ich wusste nicht, ob man die noch hat. Sieht schon geil aus hier. Ist schon schön gemacht. Also man kann jetzt sagen, was man will, aber es ist schön gemacht. Die Map sieht cool aus. Ja, jetzt kommt gekka oh mein Gott, es hat ein Erdbeben gegeben. Oh, du bist aber früh auf den Bein, Adi. Hast du das erdbeben auch mitbekommen? Diese ständigen Erdbeben. Es ist unmöglich, in Ruhe zu schlafen. Hey, ihr da. Hey Lombrero, was ist los? Geht bitte schnell zum Pokémon-Platz, die anderen sind auch schon alle dort. Nun stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tengulist hat alle zusammengetrommelt. Er hat auch die ganzen anderen Retterteams versammelt. Los, aber warten wir. Ja, wir sind so ein gutes Retterteam, wir kommen. Wir haben jetzt auch den Goldrang Simsala, guck mal. Wow, sieht ihr all diese Pokémon an? Hier sind ja wirklich jede Menge Retterteams. Ich habe sogar einige berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten erspäht. Dieser Tengulist. Was hat er mit allen Retterteams nur vor? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mir yeah. fällt es echt nicht leicht, hier vor so vielen von euch zu sprechen. Wobei, entschuldigt, das tut jetzt echt nicht zur Sache. Wir haben ganz andere Probleme. Die Lage ist nämlich ernst. Wie ihr wisst, hat sich ziemlich das Team ja in den Tiefen dieser Welt aufgemacht. Doch sie sind immer noch nicht zurückgekehrt. Ist es wahr? Ja, leider. Simsola und sein Team sind aufgebrochen, um Groden zu besänftigen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Ich mache einfach irgendwelche Stimmen für die Viecher. Offen gestanden haben wir keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Wir sprechen immer nicht von Simsola. Zurückgekehrt sind sie jedenfalls noch nicht, so wie steht fest. Das ist wahr. Und es scheint, dass Groden eine Nummer zu groß für uns ist. Was? Im Ernst? Ist dieses Pokémon namens Grodon etwa so stark? Geh doch los und überzeug dich selbst davon, wenn du mich glaubst. Was? Das soll wohl ein schlicher Shirt sein. Da unten fließt überall Magma, da verbrenne ich mich doch gleich. Ruhe, seid bitte ruhig. Tiefe unter der Erde lauern zwei Fluss, viele Gefahren. Es ist bestimmt kein Ort, an den sich hier jeder hintrauen kann. Deswegen habe ich so viele Retterteams gebeten, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam aus dem Besten der Besten bilden. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird, dass sich das heldessenhafte Team in die Tiefen dieser Welt begeben? Hey Adi, das ist unsere Chance, versuchen wir es. Lass das lieber sein, Freunde. Was soll das jetzt? Das ist doch wohl unsere Entscheidung, oder? Hört mir doch erstmal zu. Ich bezweifle ja gar nicht, dass ihr zwei schon sehr viel stärker geworden seid. Aber es gibt ja draußen noch so viele Pokémon, die deutlich stärker geworden sind. Will denn keiner vortreten? Ich werde gehen. Boah, das ist Tour du meinst? Raubein Tour Talk von Team Hydro? Die Wassersäumen dass seinen Kanonen aus dem Rücken durchdringen sogar Stahl. Jojo. Yo, yo. Gerüchten zufolge soll es sich bei Grodon um ein Boden-Pokémon handeln. Ich bin ein Wasser-Pokémon und so mit dem Vorteil gegenüber dem Typ Boden. Meine, wird mit, meine Hydropumpe wird mit Groden kurzen Prozess machen. Ich bin auch mit von der Partie. Wow, das ist Octillery! Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckig und lebende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Aha. Wenn ich ein starkes Pokémon sehen, möchte ich es sofort mit meinen Tentakeln umklammern. Ihr werdet mich dabei wohl nicht vergessen, hä? Wow, Geowatz, er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Stein, er hält sogar Explosionen ohne größeren Schadenstand. Sollte Groden wirklich erwacht sein, wird es blaues Wunder erleben. Ich setze nämlich Steinwurf ein und schicke es damit Postwänden ab in die Hand. Stellt euch vor, also ich meine, jetzt allein seine Aussage ist einfach so, so boah, Du wagst es aufzuwachen aus deinem Schlaf. Fick dich, du kriegst einen Steinkopf. Einfach so, nicht mal. Ey, du machst Scheiße so. Ja, du bist aufgewacht. Leck mich, hau ab. Das ist voll assi eigentlich. Oh, Totok, Octillery und Geowatz. Ich glaube, an dieser Auswahl kann niemand etwas aussetzen. Diese drei werden sich das aufmachen, um sind aus den Tiefen zu retten. Hurra, eine sehr gute Wahl. Ihr macht das stellvertretend für uns alle. Gebt euer Bestes. Auf geht's. Gebt euch Mühe. Was denn? Sims bei uns. Rettet Sims, <lacht> Ach scheiße, ich kann das nicht ernst nehmen. Na, seht ihr? Die sind echt mit allen Wassern gewaschen, nicht wahr? Ihr könnt die Angelegenheit also getrost ihnen überlassen. Hm, da kann man nichts machen, Adi. Ja, wir könnten ja nachgehen, ja nicht? Ich muss mal kurz was trinken, alles. Ja, ich wäre nur zu gern selbst mitgegangen, aber wie auch immer. Überlassen wir die Angelegenheit dort unten, Turtok und den anderen. Wir konzentrieren uns in der Zwischenzeit lieb auf unsere Rettungsaufträge. Okay, Philipp hat, glaube ich, nichts gebracht heute. Nö, nö. Na gut, dann müssen wir zur Post. Aber wie gesagt, ich schmeiße alles ins Inventar und dann geht's weiter. Ich mache Lagermanagement dazwischen. Äh, ich habe genau acht Missionen, die ich annehmen kann. Das heißt, wir nehmen alle an und gucken, wo ich am meisten habe. Weil auch wenn ich am Schluss einen F-Rang mitnehme, mache ich lieber einen F-Rang mehr für 50 EP, als dass ich gucke, dass ich Inventarplatz habe, weil das finde ich dann auch doof. Hallo Kangama? Das wollte sagen, aber das ist der falsche. Moment, sortieren. Die zwei bleiben hier. Okay, der Rest ist eigentlich dabei. Das, he warte mal, das heißt, er hat eigentlich noch meinen Defense-Band. Genau, hier Schützerbandane. Achso, das ist das Umleiter. Zueignungs. Nee, ist okay. Ist eigentlich ein bisschen wie Spotlight. Ha. Hm. Also, Na ich nehme einfach zwei Einladungen. Kein Problem, Kekleon, für dich mache ich doch alles. <lacht> so, äh, der Rest kann ich einzahlen. Verdammt, ich dachte, ich habe nichts mehr. So, hallo und weiter geht's. Ja, das reicht noch gut für eine Mission, würde ich sagen. Wir schauen mal, wo ich viel habe. Feuerberg, Feuerberg ist, ja, das Meister. Hier ist jetzt gekka ein bisschen im Nachteil. Ich könnte gekka auswechseln, aber ich mache es nicht. Äh, ja, ich behalte zwei äh, Einladungen, reichen eigentlich. Ich brauche keine vier. Davon jeweils drei. Und davon vier. Ich vergesse immer, dass ich die noch nehmen muss. Das mache ich dann, wenn ich dran denke, mal wieder. So. Und Knuddeluff Knuddeluf, Orb oh, würde jetzt einfach Knuddeluff im Dungeon beschwören. Aber das ist lame. Wie funktioniert die eigentlich hier drin? Keiner von uns kann sie lernen. Äh, aber wie funktioniert die? Fügt den Gegner Schaden zu und lässt den Anwender Platz mit dem Mitstreiter hinter sich tauschen, sofern einer vorhanden. Nice! Also sinnvoll umgesetzt eigentlich. Cool. glaube ich noch auf jeder für sich jawohl aber das kann ich hier eigentlich kraft ja gecker vielleicht nicht ja gecker entschuldigung du kommst mit mir boy ist jetzt einfach das viel das ich jetzt leider nicht allein rumlaufen lassen kann vielleicht sollte ich ihn nicht angreifen lassen Perfekt. Ja, ist eine schnelle Sache. Wo muss ich überhaupt hin? 2, 3, 4, 5, 7, 9. Schnell gemacht. Ja, jetzt also bin ich noch verwirrt. Toll. Hallo, Gagabo. Boah, bin ich dumm. So. ich wollte eigentlich auf Gagabaur wechseln, dass ich eben nicht jemanden umbringe und dann habe ich jemanden umgebracht. Toll. Ich finde es schön, wie das horn tatsächlich mal in Gefahr ist und einfach drei Pokémon da stehen so. Ja, Alter. Ich glaube, der ist wirklich in Schwierigkeiten. Ich meine, die meisten stehen da neben der Treppe auf der letzten Ebene gefühlt und dann, ja... Oder neben fünf Beleber denkt sich so, ja ich bin in Problemen. Und hier haben wir einfach drei Feuer-Pokémon um den um Wurm rum. Also einen Käfer eigentlich. Von dem keiner weiß, wieso er eigentlich in dem Dungeon ist. Und wie er allein dahin gekommen ist. Okay, Dragossa wird nur Knochenrang einsetzen, wenn ich A drücke, weil sehr effektiv. Bodenattacke. Macht auf Ranch total Sinn. Ansonsten ist einfach ein AP-Fresser geworden. Aber naja. So, wir haben Ponita gerettet. Dasselbe wie immer. Nein, will ich nicht. Muss absolut. Aber der Treppe oben ist absolut. Ich finde das gut. Früher musste man auch immer wieder zum Kumpel schalten, um die Räume auf der Map freizukriegen. Hier sieht man jetzt alle. Das finde ich echt angenehm. Das ist cool gemacht. Ich weiß, ich sage immer, das Spiel ist einfacher. Mich nervt es tatsächlich ein bisschen, dass man alles sieht. Aber dass man die Map sieht, was die Kollegen aufdecken, das finde ich angenehm. Das ist wirklich okay, dass ich sehe, wo sind meine Kollegen hingelaufen. Äh, und was hat es da alles. Okay. Wieso sind hier nur Pflanzen und Käfer unterwegs? Das ist ja richtig dumm. Es macht mal Sinn, dass die ein Problem sind, aber das ist dumm. Finde ich jetzt mal so. Wieso brenne ich? Ach so. Wir bläsen eine physische Attacke und stellt Kontakt her, ja, natürlich. Habe ich nicht eine Mission, wo ich einen Magpie kriege? Ups. Also jetzt habe ich einen Magpie. Aber ich dachte, ich hatte eine Mission, wo es einen Magpie gibt. Nice. Absolut gar geht irgendwie aus Prinzip einen anderen Weg als ich. Das finde ich ganz lustig. Wir treffen uns wieder und dann so... ja, nee, ciao. Es ist nicht mal so ein Random, wir gehen zusammen, sondern es ist einfach immer auf anderer Weg. Ich würde trotzdem gerne Gekabor ans Ende der Kette stellen, so wie jetzt. Aber das kann ich leider nicht beeinflussen, aktiv. Ist halt leider so, das geht nicht. Oh, da ist ein Boss. Den holen wir uns. Ah, von mir 30 braucht er glaube ich zum Entwickeln. Was hat denn der? Falsche Karte. 19. Ja, okay. Sorry, aber das kann ich jetzt wirklich nicht mit dem Drakosso machen. Das ist sogar ein Tauboss schon, das ist nicht schlecht. So, glaub, wenn ich es richtig habe, 7 und 9 war es, oder? Ja, 7 und 9, klar. Aber mal. Ah, ja, Jetzt laufe ich natürlich zu weit. Ach, geh doch kacken, Alter. So. Nidorina, jawohl, dankeschön. Doch, nein, wir bleiben noch. Hallo, eine Mission jetzt. Absolut dreht Kreise an der Treppe. Wir bleiben gleich stehen. Ja. Noch eine. Klasmok macht auch gut Schaden. Nein, hört auf. Wirbla, los. Double das macht weh. In diesem Spiel ist die Double, also die doppelte, das doppelte Tempo äh, recht asozial, weil es einfach zwei Hits sind und wir machen ja schon so viel Schaden mit einem Schlag. Das kann ich den. über? Das sind doch Feuer, die müssten eigentlich ins Feuer stellen können. Aber ich krieg den nicht weiter. Äh, ja, ich sollte mir vielleicht angewöhnen, hier ein Feuer-Pokémon mitzunehmen für solche Situationen. Und in Wasser-Dungeons dann halt ein Wasser-Pokémon. Das heißt, auf Feuerebenen wird, äh, Gekabon nicht mitkommen. Und auf Wasserebenen komme ich dann einfach nicht mit. Also, Tragosso. Ich muss ja dabei sein, weil ich spiele es aktiv. Das wäre so cool, wenn man sagen könnte, yo, ich nehme mich heute aus dem Team raus und dann spielen die selber, aber das wäre halt nicht so ganz... Ah oh, fuck, ich hätte die rausgehen. Da ist noch ein Boss, ich wollte natürlich den Boss machen. Soll meine AP auffüllen vielleicht. Ich tue das weh, das vom Ende noch zu nehmen, aber ich habe. Hä, wie sagt, schwitzer band Das ist das der Ups, ich habe es mit dem Defensivbandana verwechselt. Ja, dann hat er ab sofort wieder kein Item mehr, bitte. Ich muss ihm das nachher wegnehmen, das geht nicht. Tja. Ja. Jo. Ich okay, hier noch drei Items mit mir. Ist, ist jetzt eh zu spät. Angeberei, Vertrauenssache, Intensivtick und zwei DX-Gummis. Nice. Magbi möchte beitreten, du darfst. Nein. Magbi darf beitreten. Nein. Quirtle, ja, Quirtle darf auch beitreten. Ach, von dem Konto nachgiebig, ich dachte schon. <lacht> Jetzt wenn ich glaube ich Damage nehme, werde ich aggressiv und mehr Damage austeilen. Und so. Halt cool. Ja, kein Problem, mache ich doch gerne. Ja, ist is easy. Zinkmandana, da, sowas brauche ich. Zink ist glaube ich Defense. Oder Spezial-Defens. Ich glaube Eisen ist Defense. Citro ist mein KP erhöhen. Zink KP plus in, in natürlicher Form. Jawohl, ein zweites Europe. Cool. Nein. Boah, ich bin immer noch überwältigt, ehrlich gesagt, wie viele Missionen wir auf einmal machen können. Ich glaube, ich hatte im halt nie sechs auf einmal. Das reicht für heute. Ja, das reicht definitiv. definitiv. Oh, das hat jetzt lang gedauert. Ah, was? Schon wieder ein Erdbeben? So viele Erdbeben. Ob das irgendwann mal ein Ende nimmt? Ah, die irgendwas passiert gerade auf dem Pokémon-Platz. Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten dort nachsehen gehen. Sofort nachsehen gehen. Hey, Lombrero. Was ist hier los? Oh, Gagaborn, nun. Seh ich sehe es dir am besten selbst an. Oh nein. Das sind Tutung und die anderen. ist was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen. Im unterirdischen Dungeon. Ist das dein Ernst? Dieser Ort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wieso nicht mal bis zu Groden vorgedrungen? Nicht und niemand kriegt mich zurück an diesen fürchterlichen Ort. Dieser Ort tief unter der Erde. Anscheinend hat er unsere Vorstellung bei weitem übertroffen. Dieser Nahen. Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Gengar, warum hältst du nicht einfach mal den Rand? Es geht hier um Simsalas das Team, wir müssen es retten. Denken ist nicht gerade eure Stärke, was? Sogar die dort sehen clever aus als ihr. Wer hätte das gedacht? Sogar Turtle wurde besiegt. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein. Wer würde schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon gehen? Ich habe keinen Fall, ich darf, ich kann da nicht hin. Ich fahre jetzt vielleicht Feuer. Mir gehen Erdbeben gegen den Strich. das mir mit offenen Augen ins Verderben zu gehen. Leute, seht ihr? Endlich kopieren die Pfeifen, dass sie hier nichts ausrichten können. Ich... Ich werde mir ja doch nur meine eigenen Ble Blätterfächer verbrennen. Selbst ein gutes bekommt weiche Knie. Seht's doch dich ein. Be sein Beste zu geben reicht halt nicht. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Hört auf euren Verstand und lasst es mit der abenteuerlichen Reise lieber sein. Eigentlich stinkt zwar, aber das waren wa wahrlich weise Worte von mir. Ach, Adi, ich weiß nicht, wie mir der Kopf steht. Was sollen wir nur tun, auch wenn es heißt, dass wir keine Chance hätten? Sollen wir trotzdem versuchen, Simsal zu retten? Natürlich, hallo? Ja, du hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Hört mal alle zu. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Wer, was war das? Hä? Hey, was sind die überhaupt? Ich kenne die nicht mal. Das ist Team Starblast. Hier, ein, hier in der Gegend sind sie ziemlich bekannt. Team Starblast? Die von denen wir dachten, sie hätte mit der Legende von Bologna zu tun? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht bis vor kurzem noch auf der Flucht? Haben sie denn überhaupt eine Chance? Sondern stark sehen sie nicht aus. Zugeben, vielleicht sind wir damit in der Tat etwas überfordert. Aber wir sind und bleiben ein Retterteam. Wir wollten den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophen geworden sind. Genau aus diesem Grund haben wir überhaupt ein Retterteam gegründet. Deshalb will ich sehen, so das Team retten, auch wenn es sehr riskant ist. Egal was auch passiert, wir geben niemals auf. Dieser unverwüstliche Kampfgeist ist der ganze Stolz von Team Starblast. Ja, dieser Teamname unglaublich kreativ Meine Güte, bei euch hier herrscht ja wirklich Durchzug im Oberstübchen, wie? Schneidet euch doch eine Scheibe von den anderen ab und haltet den Ball flach. Nein, Gagabohr hat recht. Hä? Ganz genau, meine Angst hat mir irgendwie den Blick für die Realität ver verstellt. Was? Wir haben vergessen, worauf es ankommt. Dies ist mit den Retterteams. Und wir dürfen ruhig stolz sein. Stolz darauf, dass wir Retter sind. Boah, ich glaube echt, ihr habt nicht mal Tassen im Schrank. Warum hört ihr auf diese Witzfiguren? Ihr stürzt euch, euch bloß ins Verderben. Findest du? Wir sind doch erst einmal gescheitert. Turtok, Jetzt ist sowieso nicht die rechte Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen. Genau, Schluss mit diesem Selbstmitleid. Gehen wir jetzt auf alles umsonst, nicht mit mir. Auch Hilary und auch Geowatz. Das klang eben aber noch ganz anders. Stimmt genau. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Solange wir alle zusammenarbeiten, finden bestimmt einen Weg. Zwingen alle Rette Teams an einem Strang. meist mit den Dagen bestimmt. Yippee! Sag mal, tückt ihr noch ganz sauber? Oder habt ihr jetzt etwa völlig den Verstand verloren? Ich Jammert mir nachher. Ja, nicht die Ordnung, Ich hatte euch nicht gewarnt. Darf ich Gänger töten endlich? Mein Gott, ich werde ihn verhauen. Viel Spaß mit all Schmerzen. Wünsche euch Pfeifen. Wahaha. Ich will den umhauen, echt, einfach dass er mal die Schnauze hält. Ich hab's einmal gemacht, ich mach's nochmal, kein Problem. Danke, Gekabor. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen, und zwar unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt, Lasst uns kräftig in die Hände spucken. Zeigen wir ihnen, was wir Retterteams wirklich drauf haben. Yep. Durch das Wortgefecht mit Gengar haben wir leider eine gewisse Zeit eingebüßt. Doch jetzt hindert uns nichts mehr daran, den unterirdischen Dungeon anzusteuern. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch abwarten. Nutzen wir sie die verbleibende Zeit heute dazu, muss Das haben wir bereit, wenn wir hier können. Okay. Dann mache ich mal die Vorbereitung, gehe Items verkaufen, gehe Items kaufen und rüste mich aus. Und dann würde ich sagen, geht's ab morgen weiter und für euch jetzt auch Ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, ob für euch jetzt gefallen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian. alles vom mit Zucker. Cheerio!